Recht häufig benutze ich die folgende Funktion. Wenn ich merke, dass ich an bestimmten Stellen eventuell noch ein bisschen mehr Inhalt brauche, also hier zum Beispiel, kann ich das ja ganz einfach über die Frame-Erweiterung, also Ändern, Frame erweitern und dann zwei oder drei Sekunden einfügen, OK machen. Wie Sie aber sehen, ist hier unten leider die Audiospur mit zerschnitten. Das ist natürlich unglücklich, wenn mitten im Satz das Wort aufhört und das dann weitergeht. Das hört sich bescheuert an. Also mache ich das Ganze rückgängig, über STRG Z. Und bevor ich jetzt einen Frame erweitere, mache ich einen Rechtsklick und wähle Video und Audio trennen. Dann habe ich mein Video auf einer separaten Spur und mein Audio hier oben auch auf einer separaten Spur. Und jetzt kann ich einfach hier den Frame erweitern ändern, Frame erweitern, wähle hier meine drei Sekunden und besteht hier mit OK. Natürlich ist mein Video jetzt hinten länger als mein Audioteil. Das kann ich aber einfach lösen, weil ich mir hier eine Stelle suche, wo ich nichts spreche, dort das Video zerteile, mit diesem Werkzeug hier oder mit der Taste S und dann schiebe ich das einfach den Audioteil so bis er hinten an derselben Stelle endet wie der Videoteil. Dann habe ich zwar hier eine ja, Pause mit gar keinem Ton, aber das ist immer noch besser, als wenn ich vorher mein Video mitten in einem Satz zerschneide.